Herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial vom Fansystem, wo ich dir heute sieben Gründe für Online-Marketing mitgeben möchte, die es attraktiv machen, die es lukrativ machen und die es für dich als eine sehr effektive Marketing-Kampagne, als einen sehr effektiven Marketingkanal darstellen und rüberbringen. Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich will mit dir jetzt einmal ganz kurz auf sieben Gründe schauen, warum Online-Marketing so sinnvoll für kleine und mittelständische Unternehmen ist. Schauen wir uns das auch gleich einfach einmal an. Erstens, effektive Zielgruppenanalyse, das heißt, beziehungsweise Zielgruppenansprache. Du kannst mit einer super Analyse, die dir die Social-Media-Kanäle oder auch andere Online-Marketing-Plattformen bieten, perfekt deine passgenaue Zielgruppe ansprechen. So genau gab es das noch nie zuvor im Offline-Marketing. Aus meiner Sicht ist das schon perfekt. Es ist fast unglaublich, was es heute alles an Möglichkeiten gibt, wie passgenau du deine Zielgruppe erreichen kannst. Du kannst deine Zielgruppe 100% genau definieren. Diese Möglichkeiten gab es so zuvor noch nie. Wir können auswählen, welches Alter woher herkommt, klassische demografische Daten und so weiter, wo diese Person wohnt und so weiter und so fort. Aber dann ergänzt um so viel mehr. Zum Beispiel, wo kauft diese Person ein? Bevorzugt die Person zum Beispiel einen Discounter oder Luxusboutiquen? Wo reist die Person in Urlaub hin? Bevorzugt die Person Fernreisen? Wann war sie das letzte Mal im Urlaub? Ist die Person verheiratet? Wenn ja, wie lange? Frisch verlobt, wie viele Kinder? Welches Handy benutzt die Person, um ins Internet zu gehen? Bevorzugt die Person Smartphone oder Desktop-PC? Alles ist möglich, alles ist machbar. Es ist fast grenzenlos, was wir heute eingrenzen können. Ja, über den Datenschutz sollten wir hier an diesem Zeitpunkt nicht sprechen. Das ist jetzt hier nicht das Thema. Darüber kann man diskutieren. Und dazu gibt es natürlich verschiedene Meinungen. Aus Marketing-Sicht sind die Grenzen, sind die Möglichkeiten allerdings grenzenlos. Und die Frage ist nur, nutzt du sie? Weil dein Wettbewerb nutzt sie wahrscheinlich schon. Und deswegen ermuntere ich dich dazu, auch einfach dich mal damit zu beschäftigen, welche Zielgruppendaten kann ich alle verwenden, damit ich treffsicher genau meine Zielgruppe erreiche, bevor es dein Wettbewerber tut. Wo du diese findest, ist ganz leicht. Ich helfe dir dabei, geh einfach mal auf www.kundenwachstum.de backslash zielgruppenanalyse oder geh in den Downloadbereich bei kundenwachstum.de und such dort einfach mal das Zielgruppenanalyse-Tool raus. Dort habe ich dir alles zusammengefasst, was dir das Netz bietet und du kannst dort sehr einfach so deine Zielgruppe genau, passgenau bestimmen. Zweitens, kostengünstig. Es ist eine der kostengünstigsten Werbeformen, die wir jemals hatten, aus meiner Sicht, im Online-Marketing. Wir haben die Möglichkeiten, Pay-per-Click-Kampagnen zu machen. Das heißt, wir bezahlen wirklich genau nur für die Person, die auch 100% zu uns passt und interessiert ist an unserer Leistung. Das heißt, die auf unsere Anzeige klickt, das ist doch gigantisch. Das wäre so, wie wenn früher der Anzeigenverkäufer zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ich druck deine Anzeige einfach mal 10.000 Mal in die Zeitung und nur für die Person, die wirklich am Ende bei dir anrufen, nur für diese Person musst du bezahlen. Ja, welche Anzeigenverkäufer macht das schon? Im Online-Marketing wird es möglich. Und das noch viel, viel mehr. Wir können auch relativ schnell und unkompliziert heute Videos, Bilder, Welten und so weiter hochladen. Wir bekommen sie aus Datenbanken. Wir können mediale Sachen produzieren, wo wir früher dachten, wir brauchen ein ganzes Filmteam, die heute für ein paar Euro oder sogar am eigenen PC erstellt werden und so in die Welt hinausgeschickt werden. Drittens Erfolgskontrolle. heißt also, du kannst genau kontrollieren, was bewirkt welche Werbung, das heißt, was bringt genau was, wie, wo zurück? Ähm, früher mussten wir einmal was ausgeben, haben geschaut, wie die Reichweite ist und haben abgewartet. Heute kannst du genau durch Tools, durch ADV-Tools, durch Programme, aber auch oft schon durch die Werbeanzeigenmanager, die die Anbieter wie Facebook-Werbeanzeigenmanager, Google-AdWords-Kampagnenplaner und so weiter mitbringen, genau sehen, wo finde ich meine Zielgruppe, hast deine Kosten sofort im Blick und kannst im Idealfall, so empfehle ich jetzt immer mit 5 oder 10 Euro Kampagnen einfach mal anfangen und schon da auswerten habe ich darüber Kunden gewonnen. Wenn das dann der Fall sein sollte, ja, dann entsteht natürlich auch Mut, dann entsteht Vertrauen, dieses zu steigern. Aber bitte fang nicht an und hau sofort am Anfang 100, 200 Euro in irgendwelche Kampagnen rein. Taste dich ganz vorsichtig ran, hey, und schaue einfach. Wie erfolgreich sind ganz kleine Kampagnen? Denn die sollten aus meiner Sicht schon zum Erfolg führen. Gerne helfe ich dir da auch bei. Du findest auf unserer Seite kundenwachstum.de übrigens auch einen Gutschein für ein gratis Telecoaching. Besuche uns auf www.kundenwachstum.de und erhalte weitere nützliche Gratis-Tools für dein Kundenwachstum. Wo wir einfach mal mit dir zusammen so eine Musterstrategie gemeinsam erstellen können. Kostet sich nichts, aber du kannst viel gewinnen und viel Zeit sparen. Also einfach mal nutzen. Dann uneingeschränkte Erreichbarkeit. Heißt also, das Netz ist immer online. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Es gibt keinen Feiertag. Es gibt keine freien Tage. Du bist immer für deine Kunden präsent. Du bist immer verfügbar. Auch das gab es so nicht. Wir haben früher darauf gewartet, bis die Anzeige verteilt wurde, bis das Magazin verteilt wurde, die Käsezeitung, so nennt man das bei uns, was Käseblatt, die kleinen Anzeigenblätter und so weiter. Und dann lag es nur einen gewissen begrenzten Zeitraum beim Kunden auf dem Tisch. Bei manchen ist es nie auf den Tisch gekommen. Viele haben es schon direkt am Eingang in den Papierkorb entsorgt. Hier sind wir immer präsent für unsere Zielgruppe. Dann. Gesteigerte Attraktivität. Ich habe es eben gerade schon angesprochen. Wir können mediale Beiträge mit, Bilder, mit Bildern machen, mit Videos. Wir können sowas machen, was wir jetzt gerade machen. Gesprochene Inhalte. Es ist so viel mehr möglich gegenüber den klassischen, passiven Medien von früher. Nutze sie. Und ganz wichtig, Interaktionsmöglichkeiten. Und das solltest du auch nutzen. Das Online-Marketing-Geschäft, vor allen Dingen im Social-Web, ist keine Einbahnstraße. Das ist wirklich wichtig. Das solltest du beherzigen. Du kannst nicht einfach nur senden und hoffen, dass irgendwas kommt. Das kann man als Belastung sehen oder man kann es auch als Chance sehen. Denn du kannst sofort mit deinen Kunden interagieren. Sie reagieren garantiert auf deine Anzeigen und das ist aus meiner Sicht ein Riesengeschenk. Denn wo kannst du dadurch ständig nachbessern? Wie konntest du früher das nutzen, dass sich dadurch deine Attraktivität für die Anzeigen, für die Sprüche, für die Headlines, also für die Werbesprüche und so weiter ständig gesteigert werden kann? Und das von Tag zu Tag. Du kannst zum Beispiel auf ein Feedback reagieren und das sofort umsetzen. Ein Traum, was da möglich ist, vorausgesetzt, du interagierst mit deinem Publikum, du arbeitest mit ihnen. Das empfehle ich jedem dringend, denn dadurch ist Wachstumspotenzial möglich, was schier unbegrenzt ist. Und zu guter Letzt gesteigerte Präsenz. Du kannst mit ganz wenig Mitteln, mit ganz wenig finanziellem Einsatz und mit relativ überschaubarem Zeitansatz schon dafür sorgen, dass du sehr präsent bist, vorausgesetzt, Du hast dir eine Zielgruppe ausgesucht, die zu deinem Zeit- und Werbebudget passt. Die meisten wollen gleich, nur weil das Internet bundesweit tätig ist, gleich das ganze Land mit ihren Dienstleistungen, mit ihren Produkten gewinnen. Das ist natürlich genauso schwierig wie früher. Du hast die Chance, überregional tätig zu sein, aber such dir eine passgenaue Zielgruppe aus. Such dir trotzdem einen Rahmen aus, der genau zu deinem Werbebudget, zu deiner Positionierung heißt auch zu deinem Zeiteinsatz passt. Und falls du noch keine passgenaue Positionierung hast oder dort noch ein bisschen unsicher bist, was ist genau die richtige Größe einer Zielgruppe, damit ich dort auftrete wie ein großer Player, dann empfehle ich dir ebenfalls einfach mal Kontakt mit mir aufzunehmen. Schreib uns einfach an coaching.kundenwachstum.de oder löse am besten sofort den Telecoaching-Gutschein ein, den du auf unserer Seite www.kundenwachstum.de findest. Dort findest du übrigens sowieso noch viel, viel mehr. Ich empfehle dir also sowieso einfach mal auf die Seite zu gehen. Die Domain ist einfach www.kundenwachstum.de. Du findest auch unterhalb dieses Videos direkt einen Link und findest dort zahlreiche Downloads, Podcasts, Best Practice Beispiele, weitere Videos und vieles, vieles mehr rund um dein strategisches Marketing. Nicht nur online, auch für Offline-Marketing. Also besuch uns doch einfach mal.